In den vergangenen Wochen tauchten im Internet immer weitere offenbar geheime US-Dokumente auf. Unter anderem zur westlichen Militärhilfe für die Ukraine. Die US-Regierung zeigt sich mittlerweile äußerst besorgt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Kirby sagte, Washington nehme die Sache sehr ernst. Man prüfe Auswirkungen auf die nationale Sicherheit und stehe auch mit den Verbündeten im engen Austausch. Allerdings seien die Unterlagen teils manipuliert worden. Ich frage nach bei meinem Kollegen Michael Grütz in Brüssel, dort wo die NATO-Zentrale ihren Sitz hat. Michael, inwieweit könnte das Militärbündnis von diesen Leaks betroffen sein? Es ist natürlich auch hier ein wichtiges Diskussionsthema, ganz klar in den Fluren des NATO-Hauptquartiers in äh, Brüssel. Das Ganze wird sachlich und ernst diskutiert, wie es heißt. Allerdings kommentiert man diese ganze Frage natürlich nicht offiziell, schon gar nicht, wenn es sich um Geheimdienstinformationen handelt. Und im Übrigen verweist man darauf, äh, dass es ja nun an den Amerikanern ist, äh, mehr zu erfahren und äh, mehr zu veröffentlichen und mehr zu briefen in diesen Untersuchungen, die ja jetzt durchgeführt worden sind. Und offensichtlich ja auch noch äh, unterwegs sind. Also das äh, will man erst mal abwarten. Und ob es und wie es möglicherweise die Arbeit hier in Brüssel im NATO-Hauptquartier beeinflussen könnte, dafür ist es wohl noch zu früh, dazu etwas zu sagen. Lässt sich trotzdem einschätzen, wie ernst man dieses Leak nehmen muss? Nun, das Pentagon hat es ja als ein sehr ernstes Sicherheitsrisiko eingestuft, wie Sie ja auch gerade gesagt haben. Folglich sieht man das natürlich auch hier ernst, das ist gar keine Frage. Allerdings ist das ja auch nicht sehr überraschend, wenn Geheimdienstunterlagen veröffentlicht werden, ist das immer ein großes Sicherheitsrisiko. Die andere Frage ist, wie ernst man diese Papiere nehmen kann, und welche Aussagekraft sie am Ende tatsächlich haben. Einige Experten sagen ja, sie seien echt, allerdings sind eben auch viele dieser Papiere manipuliert worden ganz offensichtlich. Und die große Frage ist, wer hat sie veröffentlicht und was ist das Ziel? Was wird genau veröffentlicht und was wird da manipuliert? Also was will derjenige, der das veröffentlicht hat, erreichen? Also auch mit geleakten Papieren kann man natürlich Politik machen. Am Ende des Tages werden allein die Experten im Pentagon wissen, welche Aussagekraft diese Papiere wirklich haben und ob sie das alles der Öffentlichkeit dann wirklich mitteilen. Da äh, glaube ich nicht so richtig dran. Also alles, was da jetzt nun veröffentlicht wird, ist sicherlich auch mit Vorsicht zu genießen. Michael Gritz, vielen Dank.